In dem Auto dahin. Jetzt steht der wir Die haben wir verschliffen, verspachtelt, Systemfüller gegeben also dass wir Büle Unebenheiten können ushene blank mattiert und jetzt ist schon parat zum Lackieren. Schwierigkeiten sind sicher mal die richtige Farbe sage ich mal. Es gibt zum Beispiel Automarken, die haben eine Farbe, aber sehr verschiedene Nuancen und dann ist es sicher mal heavy, mal die richtige Farbe rauszusuchen und oft hat man nur so kleine Müschenchen und ich, das ist für mich jetzt noch sehr anspruchsvoll. Sicher mal eine gute Eigenschaft ist kleines Handling für Farben, handwerkliches Geschick und Teamfähigkeit. Das Team ist sicher sehr angenehm, man wird sofort herzlich aufgenommen, man wird ernst genommen, auch wenn man Lehrling ist, und es wird geholfen, egal was, so schulisch, praktisch, man hat eigentlich immer Unterstützung. Was mich stolz macht, wenn ich weiß, ich sehe zum Beispiel ein Auto auf der Straße und ich weiß, ich habe den Schaden Blick. Wenn ich weiß, der ist jetzt wieder glücklich, dass er wieder ein schönes neues Auto hat.